Wie kann ich eigentlich Entwicklungsprojekte im Maschinenbau beschleunigen? Also, wie kann ich meine Entwicklungsprojekte so beschleunigen, dass ich mit den Produkten früher auf den Markt kommen kann, und schneller verkaufen kann? Erstmal, warum? Nun, wer früher auf den Markt kommt, zeigt ganz klar eine gewisse Technologieführerschaft, zeigt eine Innovationskraft, und wird auch vom Markt auch als solcher wahrgenommen. Das ist erstmal fürs Image und fürs, fürs Preisniveau gut. Zweitens, sie verkaufen einfach früher. Ganz banal, wer früher seine Produkte auf dem Markt hat, wer früher anbieten kann, wer die Messe noch mitnehmen kann, der kann auch entsprechend verkaufen. Bessere Preise, mehr Marge, mehr Volumen, macht mehr Umsatz, mehr Gewinn, das ist genau das, was wir wollen. Deswegen haben wir dauernd Druck auf Entwicklungsprojekten, dass sie möglichst viel schaffen und dass sie möglichst schnell fertig werden. Nur, wie macht man das genau? Da möchte ich Ihnen heute einen ganz, ganz wichtigen Tipp mitgeben. Also wenn Sie sich angucken, wie Sie Projekte beschleunigen, der erste Reflex ist häufig, Druck auf die Mitarbeiter zu machen, Regelmeetings enger zu machen, zu sagen, das muss jetzt aber laufen, das muss jetzt aber laufen, das muss jetzt aber laufen. Nur dieser Druck, der wird Sie wahrscheinlich 5% schneller machen, 10% schneller machen, aber es wird kein richtiger Durchbruch sein. Warum? Weil ich unterstelle, dass Sie motivierte Mitarbeiter haben, weil ich unterstelle, dass Sie vernünftig geführte Abteilungen haben und dass die Mitarbeiter schon vernünftig arbeiten. Und wenn Sie jetzt mit mehr Druck kommen, dann kriegen Sie da ein paar Prozent mehr raus, ernten aber eine Menge schlechte Laune. Das ist nicht das Ziel. Was ja in Wirklichkeit passiert ist, dass viele Projekte deswegen langsamer sind, als sie sein könnten, weil sie warten müssen. Sie müssen warten auf einen Schlüsselmitarbeiter, der unverzichtbar ist an einer Stelle, aber gerade woanders beschäftigt ist. Sie müssen warten auf einen Prüfstand, der nicht frei wird. Sie müssen warten auf Zulieferer, die noch keine Zeit haben. Diese ganzen Wartezeiten addieren sich und machen das Projekt langsam. Und wenn Sie sich das angucken, dann ist diese Liegezeit, diese Wartezeit das, was ein Projekt wirklich, wirklich verlangsamt. Und wo kommt viel davon her? Nun, dass Sie eine Menge Konkurrenz haben in Ihrem Laden, zwischen verschiedenen Aufgaben. Die Entwicklung muss auch irgendwie Qualitätsprobleme in der Fertigung angucken. Sie haben nicht nur ein Projekt, Sie haben vielleicht zwei, drei, vier. Und diese konkurrieren miteinander um Ressourcen. Und in Summe sind Ihre Projekte deutlich langsamer, als Sie sein könnten. Eine kleine Visualisierung dazu. Nehmen wir zwei Projekte. A ungefähr fünf Monate, fünf Finger. Und wenn Sie die gleichzeitig machen, dann merken Sie schon, Sie brauchen ungefähr zehn Monate, bis beide Projekte fertig sind. Weil wir hier im Bild mit den Fingern bleiben. Das eine Projekt ist nach neun Monaten fertig, das andere Projekt nach zehn Monaten. Das heißt, beide Projekte, die eigentlich nur fünf Monate Arbeit beinhalten, haben jetzt zwei, zehn Monate gebraucht, weil wir sie gleichzeitig gebraucht haben, weil wir ihre Ressourcen verteilt haben, weil sie aufeinander warten mussten, alle möglichen Probleme sind aufgetreten, einfach nur dadurch, dass wir zwei Projekte gleichzeitig machen wollten. Was passiert denn, wenn wir Projekte in nacheinander machen, wenn wir sie hintereinander machen? Nun, das Lustige ist, dass das Projekt 2 nach zehn Wochen, zehn Monaten fertig wird. Es ist also gar nicht langsamer geworden. Es hat keinen Nachteil gehabt. Das erste Projekt ist aber nach fünf Monaten fertig geworden. Und das ist doch spannend. Wir sind auf einmal doppelt so schnell geworden, nur dadurch, dass wir klar kommuniziert haben. Erst Projekt 1, dann Projekt 2. Und ein Faktor 2 ist deutlich mehr, also plus 100% ist deutlich mehr als plus 5%, die Sie aus ein bisschen Druck vielleicht rauskriegen könnten. Deswegen möchte ich Sie hier einfach mal einladen, darüber nachzudenken, wie das bei Ihnen ist. Wenn Sie nicht nur zwei Projekte haben, sondern drei oder vier, die gleichzeitig laufen, dann ist dieser Effekt deutlich wichtiger und deutlich schlimmer im Resultat auf Ihr Ergebnis. Und je besser Sie darin werden, tatsächlich Projekte durchzupriorisieren und das auch als, als Firma durchzuhalten, desto besser für Ihre Wirtschaftlichkeit. Klingt banal, es ist banal, es ist sehr einfach. Ähm, deswegen die Frage, warum machen wir das eigentlich nicht? Nun, einerseits ganz viel, was wir als, als Manager beigebracht kriegen, vor allem wenn wir in den unteren Stufen der Hierarchie noch sind und diese ganze Anfängerführungsausbildung durchlaufen, da lernen wir erstmal priorisieren und da wird ganz häufig Priorisieren in Clustern beigebracht. Also Priorität 1, Priorität 2, Priorität 3 als Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3. Und Mehrere Aufgaben sind dann da drin und konkurrieren, aber innerhalb dieser Klasse haben wir keine Priorisierung kommuniziert. Das steckt ganz tief in uns drin. Und das behalten wir so bei, nur das ist uns völlig im Weg. Denn Sie kennen diese Projektmeetings, wenn, wenn, wenn abgewogen werden muss, wer wann wie wo Ressourcen kriegt, dann gibt es häufig diesen entnervten Ausspruch, ja wir müssen das machen und das müssen wir auch machen und das müssen wir auch machen. Führungsversagen. Sie haben nicht priorisiert. Priorisierung heißt, erste Priorität, ein Projekt, zweite Priorität, dritte Projekt, erstens, zweitens, drittens, bilden Sie eine Reihenfolge, damit zwischen den Projekten immer ganz klar abgewogen werden kann und für alle sichtbar ist, was ist denn jetzt das, was vorgenommen wird und was muss im Zweifelsfall warten. Warum warten? Weil es die wirtschaftlich unwichtigere Variante ist im Verhältnis zu Priorität 1. Also ganz wichtig, ordinal priorisieren. Erstens, zweitens, drittens, wirklich durchnummerieren. Und dann auch in der Reihenfolge abarbeiten. Warum machen wir das nicht? Weil wenn wir ein Projekt auf den dritten Platz setzen oder auf den vierten Platz setzen, dann hören Menschen Nein. Sie hören, wir machen das nicht, wir machen das jetzt nicht. Und dieses Nein ist unheimlich schwer auszusprechen. Es ist so viel einfacher zu sagen, ja, diese drei Projekte sind unsere wichtigsten strategischen Themen, die müssen wir alle drei machen. Es ist aber schwieriger zu sagen, das ist das wichtigste Projekt, das machen wir jetzt als erstes. Das ist das Projekt, was direkt im Anschluss läuft und das ist das Projekt, was danach läuft. Manchmal findet man das noch in den Kalendern, dass man sagt, okay, wir fangen im ersten Quartal damit an, im zweiten Quartal damit, im dritten Quartal damit. Ergebnis ist, dass wir nach der Sommerpause drei Projekte gleichzeitig bearbeiten, weil wir keine Rücksicht darauf genommen haben, ob Projekt 1 schon weitestgehend aus der Pipeline raus war, bevor wir mit Projekt 2 angefangen haben. Und natürlich sage ich nicht, bitte nicht falsch verstehen, dass Sie erstmal Projekt 1 komplett fertig werden müssen, bevor Sie mit Projekt 2 anfangen dürfen. Das ist nicht gemeint. Aber wenn Sie sich das angucken, was in so einem Projekt in so einer Projektlaufzeit passiert, dann ist es doch so, dass ein Projekt erstmal in seiner Funktion geklärt werden muss, in seinen Aufgaben geklärt werden muss. Dann werden die Teile konstruiert, die Teile werden beschafft. Sie müssen den Lieferanten festlegen, der muss ein Erstmuster liefern. Das Erstmuster geht an die Qualitätssicherung, muss überprüft werden, wird angebaut an den Prototyp. Es gibt eine Funktionserprobung und so weiter. Wenn Projekt 1 aus der Konstruktion rauskommt, kann natürlich Projekt 2 in die Konstruktion reingehen. Also schieben Sie die Projekte durch nacheinander durch die Pipeline durch. Aber sehen Sie zu, dass das Projekt 1 immer Vorrang hat und schnell durchlaufen kann. Weil dann kriegen Sie tatsächlich ein Projekt, das schnell durchläuft, ein Produkt schnell auf den Markt. Ähm, haben bessere Margen, bessere Umsätze, weil Sie früher verkaufen können. Ähm, macht mehr Umsatz, macht mehr Gewinn. Da möchte ich Sie hinkriegen. Also nochmal ganz äh, konkret zusammengefasst. Was sind die wichtigen Sachen? Priorisieren Sie Ihre Projekte, gehen Sie davon aus, dass Sie das klar kommunizieren müssen. Das ist die erste Priorität, die zweite Priorität, die dritte Priorität. Gehen Sie das wirklich durch. Zweitens machen Sie Projekte nacheinander. Schaffen Sie sich organisatorisch den Rahmen, dass Sie wirklich ein Projekt nach dem anderen abarbeiten und nicht zum Beispiel eine Konstruktionsabteilung aufteilen nach drei Projekten, sondern dass Sie wirklich geballt an dem Thema arbeiten und dann geballt am nächsten Projekt arbeiten. Starten Sie Projekte erst, wenn Zeit dafür ist. Also nicht nach Kalender, wir haben uns vorgenommen, das muss jetzt laufen, sondern wenn Projekt 1 irgendeine Überraschung hatte, einfach mal einen Monat länger dauert. Ist ärgerlich genug, aber es wird nicht schneller dadurch, dass Sie dann auch noch Ressourcen abziehen, weil Projekt 2 gestartet werden muss. Sondern bringen Sie Projekt 1 sauber, durch zum Beispiel die Konstruktion, durch die Qualitätssicherung, durch die Beschaffung und lassen Sie dann erst Projekt 2 in diese Phase eintreten. Nur dann stellen Sie sicher, dass Projekt 1 auch wirklich durchläuft. Wichtig. Arbeiten Sie überlappend, das heißt, gucken Sie sich Ihren Prozess an, schaffen Sie sich auch wirklich ein Prozessbild und sehen Sie zu, wie die Projekte durch, dadurch laufen. Das schafft ein bisschen Vertrauen für die Projekte 2, 3, 4, dass Sie sehen, ja, die laufen los, die laufen weiter. Das macht es ein bisschen leichter zu verstehen, dass Platz 2 nicht heißt, wir machen es nicht, sondern Platz 2 heißt, wir machen es einfach als zweites. Und dann noch ganz wichtig, ein Punkt es gibt diese Unart, wenn Projekte 95%, 98% fertig sind, Ressourcen schon mal abzuziehen und schon mal auf das nächste Projekt zu bringen. Machen Sie das nur dann, wenn das Projekt diese Ressourcen wirklich nicht mehr braucht. Bringen Sie das Projekt bis ins Ziel. Bringen Sie das Produkt an den Markt, lassen Sie das Produkt Geld ins Haus spülen. Und erst dann ziehen Sie die Ressourcen ab. Das heißt, machen Sie ganz fertig und dann ziehen Sie die Ressourcen ab für das nächste Projekt und lassen das laufen. Und vor allen Dingen... Schaffen Sie eine Kultur, dass Projekte sich gegenseitig aus dem Weg gehen. Also sagen Sie einem Projektleiter von einem niedriger priorisierten Projekt auch, dass es okay ist und dass es manchmal einfach das Beste ist, was er der Firma tun kann, dass er zurücktritt und einem höher priorisierten Projekt Ressourcen gibt, weil dann läuft dieses durch, dann kann dieses an den Markt, dann kann dieses Geld verdienen. Das ist das Gemeinsame was häufig im Multiprojektmanagement untergeht, wenn man sagt, streitet euch unter den Projektmanagern, arbeitet es untereinander aus, kriegt es hin. Nein, die Führung gibt vor, was sind die Prioritäten und dann wird nach diesen Prioritäten gearbeitet. So, Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich hoffe, Sie haben davon was mitgenommen. Wenn Sie Kollegen, Freunde, Bekannte kennen, denen das Video auch hilfreich wäre, dann würde ich mich freuen, wenn Sie das einfach mit denen teilen. Und ansonsten sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.